Go! Aga du güdest du ja! Maka du Moin Leute! In diesem Video erzähle ich euch, wie du reich als Elon Musk wirst. <lacht>